Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Diesen Spruch habt ihr sicher alle schon einmal gehört. Und trotz zahlreicher Krisen in den letzten Jahrzehnten hören und lesen wir immer wieder, dass es der Wirtschaft sehr gut geht. Mit der Wirtschaft geht es immer weiter bergauf. Wenn dem tatsächlich so ist, dann müsste es den Menschen vieler Länder heute besonders gut gehen. Viel besser als vor 10 oder 20 Jahren, denn die Wirtschaft wächst und wächst. Aber nur selten hören wir wirklich etwas darüber, wie es den Menschen tatsächlich geht, gerade in Bezug auf die Wirtschaft und auf ihre finanzielle Situation. Aber wenn mittlerweile beispielsweise in Deutschland 16,1% der Bevölkerung von Armut betroffen ist, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, inwiefern profitieren denn die Menschen überhaupt vom Wirtschaftswachstum? Wo könnte man zumindest das finanzielle Wohlergehen der Menschen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern besser ablesen als an ihrem Einkommen? Und gerade zu den Einkommen der Menschen weltweit gibt es eine ausgezeichnete Studie, das ist die sogenannte Luxemburg Income Study. Der britische Guardian hat sich vor einigen Jahren diese Studie mal genauer angeschaut, hat sich die Zahlen genau angeschaut und überlegt, okay, zu welchem Schluss kommen wir hier? Was ist das Fazit dieser Studie? Und hier möchte ich euch nun das Ergebnis vorlesen. Die Auswertung zeigt, in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien sind die Haushaltseinkommen der 25- bis 29-Jährigen demnach unterdurchschnittlich, die der 65- bis 74-Jährigen überdurchschnittlich gestiegen. Diese Entwicklung läuft bereits seit Jahrzehnten. Das bedeutet ganz genau, im Vergleich zum Durchschnittseinkommen wird die junge Generation seit Jahren immer ärmer, immer ärmer, die ältere Generation 65 plus immer reicher. Das bedeutet jetzt aber natürlich nicht, dass die Alten irgendwo Geld herbekommen oder mit Geld zugeschüttet werden oder noch arbeiten gehen würden, um so viel zu verdienen, dass sie dann reicher und reicher werden. Nein, nein, die werden natürlich nur deswegen reicher, weil die jungen Menschen so arm sind und immer schlechter dastehen im Vergleich zum Durchschnitt und natürlich ältere Menschen ja, sich verlassen können, beispielsweise auf Renten, die beispielsweise in Deutschland, regelmäßig steigen. Weiterhin schreibt der Guardian, es ist wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der industrialisierten Welt, mit Ausnahme von Krieg und Naturkatastrophen, dass die Einkommen von jungen Erwachsenen so weit hinter die der restlichen Gesellschaft zurückfallen. Und wie ihr das an dieser Grafik sehen könnt, werden junge Menschen tatsächlich immer ärmer. Angefangen hat das wahrscheinlich schon vor mehreren Jahrzehnten, ganz genau kann man es das sagen, dass spätestens die Menschen ab den 80er Jahren, also die, die ab 80er Jahren geboren wurden, immer ärmer werden. An dieser Grafik könnt ihr die Entwicklung in Zahlen sehen und wie man sieht, ist es sehr verwunderlich, dass gerade in großen und besonders reichen Ländern die Einkommen der jungen Menschen sinken. Nur Australien ist eine kleine Ausnahme, aber dazu komme ich gleich nochmal. Zusammengefasst schreibt der Guardian, junge Menschen sind so arm wie nie zuvor. In den USA sind die unter 30-jährigen ärmer als die Rentnerinnen und Rentner. Die Reallöhne von Millennials sind bereits vor der Finanzkrise 2008 in Ländern wie den USA, Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Kanada gesunken und sinken weiter. Und klar, auch die Reallöhne sinken, denn die Kosten steigen ja immer weiter. Gerade Kosten für Lebensmittel beispielsweise, wie wir jetzt auch sehen, für Strom und natürlich ganz besonders für die Miete. Und jetzt natürlich die große Preisfrage. Wie kann das überhaupt sein? Wie kann es sein, dass in so wahnsinnig reichen Ländern, den reichsten Ländern der Welt wie Deutschland und USA, die Einkommen der jungen Menschen, also der jungen Generation, der Nachkommen, immer weiter sinken? Und dafür gibt es zahlreiche Erklärungen. Natürlich, junge Menschen werden von vornherein gerne schlecht bezahlt. Man argumentiert immer damit, ja, sie haben ja keine Erfahrung, sie müssen ja erst noch lernen. Und aus diesem Grund werden sie beispielsweise in Deutschland schikaniert mit Dingen wie Praktikum oder Volontariat oder vielleicht auch Trainee oder Traineeship. Alles nur Dinge, um Gehälter zu drücken, um den Leuten zu sagen, naja, so viel seid ihr ja nicht wert, ihr müsst ja erst noch lernen und dann gibt es halt weniger Gehalt. Aber dabei bleibt es ja oft nicht. Wenn junge Menschen ins Berufsleben einsteigen, dann erhalten sie ganz oft befristete Arbeitsverträge. Gleichzeitig breitet sich aber auch, so wie ich das nenne, eine gewisse Start-up-Mentalität aus. Junge Menschen glauben, sie müssten ganz viel Leistung bringen, sie müssten sich irgendwo reinknien, um Fuß zu fassen, um aufsteigen zu können, auch für sehr wenig Geld. Und das machen sie leider auch in Unternehmen, die große Millionengewinne zu verzeichnen haben. Sie lassen sich ausbeuten, ja, weil sie es anfangs noch gar nicht anders kennen. Und dann kommt in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern hinzu, dass immer mehr und mehr in den letzten Jahrzehnten privatisiert wurde. Das bedeutet weniger Einfluss der Gewerkschaften, weniger Tarifbindung, weniger Tarifverträge. Und das bedeutet nachweislich, und dazu gibt es jede Menge Studien, die ich in meinen Videos auch schon aufgezeigt habe, die Menschen verdienen im privaten Sektor weniger. Sie verdienen weniger, wenn es keinen Tarifvertrag gibt. Aber das allergrößte Problem in Deutschland und im Prinzip weltweit ist, der, der die Macht hat, der, der das Geld hat, bestimmt über dein Einkommen, bestimmt über das Geld. Nicht Angebot und Nachfrage. Das ist absoluter Unfug. Denn dann müssten ja Pflegekräfte wahnsinnig gut verdienen. Da müssten die Erzieherinnen und Erzieher sich dumm und dämlich verdienen. Ja? Da müssten sich ja die Berufe, die am meisten gerade gefragt sind, beispielsweise, beispielsweise auch handwerkliche Berufe, dumm und dämlich verdienen. Und genau das ist ja nicht der Fall. Es wird einfach schlecht bezahlt, weil man schlecht bezahlen kann. Nochmal, Tariflöhne sind weggefallen. Man ist im Prinzip auf die Gnade des Arbeitgebers angewiesen. Oft ist man aber auch darauf angewiesen, dass der Staat bzw. die Politik eingreift und es einen Mindestlohn gibt, von dem man hoffentlich leben kann. Und jetzt komme ich zurück zum Beispiel Australien. Ja, dort sieht das etwas anders aus. Dort werden die jungen Menschen nicht automatisch ärmer und ärmer. Woran liegt das? Ganz einfach. Achtung, Ironie. Der sozialistisch-kommunistische Staat Australien, Ironie zu Ende, hat bereits seit über 100 Jahren einen Mindestlohn. Und in Australien herrscht derzeit ein Mindestlohn von über 20 australischen Dollar die Stunde. Das heißt, selbst wenn du eine ungelernte Arbeitskraft bist, beziehungsweise schlecht bezahlt wirst, kriegst du immer noch mindestens 20 Dollar pro Stunde. Und über so viele Jahrzehnte hinweg haben natürlich auch andere Gehälter, höhere Gehälter, davon profitiert, weil sie sich darauf einstellen konnten. Und weil ich ab und zu dann doch mal in Australien unterwegs bin, weil meine Schwester dort lebt, kenne ich dort natürlich auch Menschen, habe ich dort mit Menschen gesprochen. Ich habe tatsächlich dort schon mit Bedienungen im Restaurant gesprochen. Ich habe schon mit normalen Verkäuferinnen und Verkäufern gesprochen. Hab einfach erzählt, wie ja die Umstände in Deutschland sind, wie das momentan finanziell aussieht. Und viele in Australien haben mir erzählt, naja, man kann in Australien doch ganz gut leben. Vor allem, weil es eben diesen Mindestlohn gibt und vor allem, weil man mehr oder weniger anständig bezahlt wird. Und so gibt es beispielsweise auch in Restaurants keine Trinkgelder. Man gibt einfach kein Trinkgeld. Ab und zu gibt es vielleicht so eine, sagen wir mal, Kaffeekasse an der Kasse oder am Checkout, aber ansonsten gibt man kein Trinkgeld. Da ich aber im Prinzip nicht nur als Tourist in Australien unterwegs bin, weiß ich auch, dass es auch dort den Menschen immer schlechter geht. Denn die gleichen Probleme, die uns hier in Deutschland und auch in den USA treffen, treffen auch Australien immer stärker. Beispielsweise Mieten und Immobilienpreise. Die sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch wie weltweit extrem explodiert. Und auch dort müssen sich junge Menschen Gedanken machen, können wir uns überhaupt noch die und die Wohnung leisten und dann Immobilien, also an ein eigenes Haus, ist eigentlich gar nicht mehr zu denken, genauso wie in Deutschland. Und gerade habe ich euch ja noch vorgelesen, dass es den jungen Menschen in den USA zum ersten Mal schlechter geht, finanziell schlechter geht, als den Rentnerinnen und Rentnern. Da muss man sich natürlich auch fragen, warum ist das so? Und die USA sind genau das Gegenteil Australiens als Beispiel beim Mindestlohn. Dort liegt der Mindestlohn grundsätzlich seit über einem Jahrzehnt bei 7,25 Dollar. Ja, der US-Dollar ist ein bisschen mehr wert als der australische Dollar, aber wir sprechen hier vom angeblich reichsten Land der Welt. Mindestlohn 7,25 Dollar. Und dann ist es natürlich absolut kein Wunder, dass junge Menschen immer ärmer werden, wenn die Preise steigen, steigen und steigen, aber das Gehalt sich nicht verändert. Tja Leute, was soll ich jetzt am Ende sagen? Arbeiten lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht, solange die private Wirtschaft die Zügel in der Hand hält und bestimmt, was und wie viel wir verdienen. Und weil unsere Wirtschaft nicht gerecht, nicht sozial ist, muss ja eben die Politik eingreifen und sagen, wir brauchen beispielsweise einen Mindestlohn. Aber selbst wenn wir in Deutschland dieses Jahr tatsächlich einen Mindestlohn von 12 Euro bekommen sollten, wird das die Lage der Menschen, der jungen Menschen, kaum entspannen. Denn gerade die Inflation in dieser Krise wird viel davon auffressen. Und das Perverse und Perfide an diesem ganzen System ist ja im Prinzip, wenn man die Menschen schlecht bezahlt, dann sieht das natürlich im eigenen Gewinnbuch viel besser aus für das Unternehmen am Ende des Jahres. Natürlich mache ich mehr Gewinne, wenn ich die Menschen nicht besser bezahlen muss, ist ja klar. Deswegen wurden ja in den letzten Jahrzehnten viele Arbeitsplätze ins Ausland verlegt, wo man die Menschen eben noch besser ausbeuten kann. Und das ist das perfekte Beispiel dafür, dass es der Wirtschaft durchaus außerordentlich gut gehen kann, den Menschen aber finanziell außerordentlich schlecht. So, das war der erste Teil meiner Reihe. Arbeiten lohnt sich nicht. Im zweiten Teil, den ihr bereits am Mittwoch sehen könnt, also in drei Tagen, zeige ich euch genauere Zahlen für Deutschland. Wie sieht es da mit der Wirtschaftsleistung aus, beispielsweise mit dem Bruttoinlandsprodukt? Und wie sieht das mit der Gehaltsentwicklung in Deutschland aus? Was hat sich da in den letzten Jahrzehnten getan? Und jetzt bin ich natürlich wie immer auf eure Kommentare gespannt. Könnt ihr diese Situation nachvollziehen? Habt ihr beispielsweise gerade eure Ausbildung beendet oder euer Studium beendet? Habt ihr angefangen zu arbeiten oder seid ihr vielleicht schon seit 10, 20 Jahren dabei? Wie ist es um euer Einkommen bestellt? Könnt ihr gut davon leben? Habt ihr tatsächlich das Gefühl, es geht euch besser oder schlechter als beispielsweise euren Eltern? Und an dieser Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleib vernünftig.